laderegler ist heute das thema hier habe ich den laderegler her das, das prinzip ne, ist seit was weiß ich wie vielen jahren 100 jahren gleich geblieben und kann man nicht nur im motorrad oder im moped anwenden ja natürlich auch im motorrad und moped ne, wenn euer laderegler da durchgehauen ist ich habe da neulich von einem kumpel äh, gesagt bekommen dass die so um die 100 euro kosten hm. Naja, wenn es erstmal nur darum geht, dass die Batterie wieder ein bisschen Saft bekommt, während man fährt und es einem halbwegs egal ist, wie schnell die ausfällt, reicht da eigentlich auch schon die richtige Gleichrichterbrücke. Ja, da kommt es dann nämlich nur darauf an, was für ein Strom aus eurer Lichtmaschine rauskommt. Da gibt es wohl irgendwie Einphasen-Lichtmaschinen und Dreiphasen-Lichtmaschinen. Hier ist jetzt gerade eine Dreiphasenlichtmaschine eingezeichnet. Eine Phase, zweite Phase und die dritte Phase. Ja, bei beiden Phasen habt ihr dann natürlich nur ein Kabel, ne? Also bei drei Phasen drei Kabel und bei einer Einphasen habt ihr ein Kabel. Ja, dieses Teil hier hinten regelt dann eigentlich nur, ja, je mehr Drehzahl ihr dann hier drauf gebt, desto schneller dreht der Generator dann natürlich, desto mehr Energie poltert er hinaus und irgendwann ist die Batterie natürlich voll, ne? Und das Teil tut dann nichts weiter machen, als die ganze Überschussenergie hier draus in Wärme umwandeln. Sind da sind irgendwelche Kühlrippen drauf und da hast du nicht gesehen, ja. So machen wir das seit 100 Jahren jetzt. Hm. Aber Herzstück der Angelegenheit ist eigentlich dieses Teil hier, ne? Bei drei Phasen Wechselstrom brauchen wir sechs Gleichrichter. Und bei nur ein Phasen brauchen wir nur einen Gleichrichter. Hm. Ja, aber wie schaltet man die jetzt zusammen, weil ne? so wie auf dem Schaltbild hier, oh Mann, da macht man sich ja überste Knöten in den Kopf. Ja, geht ganz einfach. Wir machen jetzt erstmal die Einphasen, ne? also wenn man Einphasen Wechselstrom hat, wie macht man da Gleichstrom draus? Diese Schaltung machen wir jetzt erstmal. Da brauchen wir nur vier Dioden dafür. Und zwar beim Vierwegebrückengleichrichter, äh, B4U wird er glaube ich genannt, B2U, B4U, er ah, heißt aber auch jedenfalls Kopf an Kopf und Arsch an Arsch. So, haben wir einmal die Arsch an Arsch zusammen, einmal die Kopf an Kopf zusammen und jetzt einfach so hier zusammendrehen. so das ist es auch schon so da wo es unterschiedlich ist ne, wo kopf auf arsch kommt hier auch kopf auf arsch das ist also unterschiedlich da kommt unsere wechselspannung rein so kann man sich das als brücke merken ne? und hier oben kommt unser plus raus da wo die striche sind gemeinsam und da wo sie an arsch und arsch zusammen sind kommt das minus raus ne? also hier eure Einphasen wechselspannung anschließen da und da, eine Phase und Masse dann beim Moped und hier kommt dann da plus und da Minus raus für eure Batterie. Das war die Vierwege-Brückengleichrichtung. Für die drei Phasen benötigen wir sechs Dioden was ist das eigentlich für Dioden, hier, die ich hier nehme? BY500, 1000, ja ich glaube die haben 1000 Volt und 5 Ampere ja da halt ein bisschen drauf achten, ne, dass sie ordentlich Ampere aushalten, aber bei der Lichtmaschine für Motorrad, wie viel erwartet man da? 12 Volt, 400 Watt ja guck mal so, dass er 5 Ampere oder 10 Ampere Dioden findet die kosten nicht die Welt, jedenfalls keine 100 Euro für, wie für einen neuen Laderegler. Gut, drei Phasen B6U Brücken, äh Brückengleichrichtung. Da gehen wir auch wieder. Überall. Ach nee, jetzt muss man andersrum machen. Ne? Gut, jetzt machen wir zuerst drei Pärchen. So, drei Pärchen. Und dann tun wir die drei Pärchen einfach an der unterschiedlichen Stelle zusammendrehen. Mhm. Ja, unterschiedlich. und da gehen wir jetzt Also nehmen wir jetzt alle Köpfe zusammen ne? alle offenen Köpfe noch hier sind zwei offene Köpfe ne? hier ist ein Kopf und da ist ein Kopf die nehmen wir zusammen und hier ist ein Arsch und hier ist noch ein Arsch die nehmen wir auch zusammen. Jetzt haben wir die noch. Jetzt haben wir hier den Kopf. Der muss mit an die ganzen Köpfe ran, ne? dass wir hier drei Köpfe nach oben haben. Und die andere Seite kommt daran, wo wir die ganzen Ärsche zusammen haben. so sieht ein bisschen komisch aus wir tun sie mal noch ein bisschen auseinanderbiegen. das ist plus das ist minus und das ist l1 l2 l3 ja ne? l1 also phase 1 phase 2 phase 3 von eurem wechselstrom ne? ist wieder gewechselt hier ist der kopf da der arsch da geht es zusammen und hier unten, wo diese ganzen Köpfe zusammengehen, kommt hier wieder der Plus raus, der gemeinsame. Und hier ist dann euer Minus. Ja, und das war's schon. So kann man dann Drehstrom in stinknormalen Gleichstrom umwandeln. Ja, dann braucht man noch hier solche... Spannungsbegrenzer Dioden, auch 10 Dioden genannt, ne? gibt es hier für 12 Volt 600 Watt, die müssten reichen, die holen wir uns mal, ja, geht schon. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall kommen wir nur zum Atze. Die, wir Atze. Oh, die sieht wirklich klasse aus. Die kleine. Oh, da ist die Batterie dann. Wo kommt der Regler? Da kommt dann hier der ran. da unten. Alles klar, Also viel Platz haben wir dann auch sozusagen. Das Ist ja schön kühl und da normalerweise. Mhm. Ja, schön gemacht. Auf alle Fälle. Und mit LND Schlafaugen, geil. Okay. Okay. das ist das Ist <lacht> Oh uh, ja, das ist ordentlich hell. Die Oh, gehen extra Dinger dran, ne? Die Dinger gibt's so fertig zu kaufen hier, oder was? Oh, ja. Ach du Scheiße! Was ist denn das? Da war eigentlich noch ein Glas drauf, ne? Ja, aber trotzdem. ich noch ja, verloren. Die machen ja alles mit Transistoren. Da ist ich auch noch irgendwas drauf. Ey, das können wir mit Schultief viel besser hinkriegen, glaube ich. Wo sind auch die da kommst du mit einer 50 Watt Lichtmaschine aus. Aber wie gesagt, nee wir das gesehen noch natürlich. nee, das brauchen wir natürlich. Da brauchen wir schon ein paar Watt. Was ist ja denn das für eine Lufteinzugshutze? Krass. Das zieht es hier durch den Rahmen, das hier runter. Krass. Die machen Sachen. ach so bis 16 kann es fahren. Cool. Okay. Edel. Hm, das ist jetzt auch endlich fertig. Mal gucken, ob er diesmal richtig schöne Spannung rausbringt. Ja, die letzten roto Versuche ähm, sind ja nicht ganz so gut verlaufen. Gut, wir haben es schon geschafft, dass man so aufschaukeln kann und mehr brauchen wir ja hier jetzt auch nicht ähm, der wird eigentlich mit 36 volt betrieben dann bringt er 3000 umdrehungen wenn unser drehstrommotor als generator funktionieren soll dann muss man den ein bisschen über seine Nen Nenndrehzahl bringen hier steht 1500 also denke ich mal so ab 1600 umdrehungen müsste der die kondensatoren hier hin und her schaukeln ja und dann Gehe ich mal davon aus, dass wir nur ungefähr 24 Volt dafür brauchen, ne, um auf die 1600 zu kommen. Ja, das sind Alauen kristallbatterien weiß nicht, was die für eine Amperezahl bringen. Ich kann ja aus Süchsendalerei dann mal das, das kann man mal machen, das Amperemeter mal mit reinhängen. Ne? Das Amperemeter hängt im Plusstrang drin. Und hier, das ist das Voltmeter. Mal gucken, wie viel Spannung hier rausgepoltert wird. Ja, originale Lichtmaschinen haben so um die 70 Volt. Hm. Ich schätze mal, da bin ich hier ein bisschen drüber. Naja, also das endgültige, der endgültige Test muss dann wahrscheinlich doch am Motorrad gemacht werden. Oder zumindest mit einer Lichtmaschine, weil, ja, ich muss ja gucken, ob meine 10 dann funktioniert, die dann hier dann den überschüssigen Strom, wenn die Batterie leer ist, gegen den Lastwiderstand ableitet. Ne? Hm. Na gut, mal gucken, ob das hier so funktioniert, ungefähr, ja, ob unsere... B6U Gleichrichterbrücke, die aus ähm, Drehstrom, Drehstrom, Drehstrom Wechselstrom macht. Ne? Gut, so, dann gehen wir mal voll an 24 Volt ran. Aha. Das geht los. Ah, jetzt ist er in Sättigung gegangen. Ist hier bei 200, 200, oh, und jetzt löst sich meine Kupplung hier auf, aber habt ihr gesehen? Bei 260 Volt Gleichspannung war das hier gewesen. Ja, also so funktioniert es schon mal ganz gut. Ah, auf die Ampere habe ich gar nicht geguckt. Gucken wir mal fix auf die Ampere, wa? Na gut, noch 4 Ampere. Nee, warte mal, noch was nicht. Noch was nicht. Nee, die Kupplung. Die Kupplung hat es mir zersetzt hier. Naja, kurz hat er Heißlein gehalten. Immerhin. Dafür hat es gereicht. Gut, also, B6U Gleichrichterbrücke könnt ihr. Auch so zusammenbasteln. Ne? Die hier ist jetzt für 10 Ampere gedacht. Also immer zwei nebeneinander. Hm. Ja gut. Müssen wir das nächste Mal Motorrad ausprobieren.